In dieser Folge stelle ich einmal den neuen Rahmenlehrplan für die gewerblichen Ausbildungsberufe Fachinformatiker, Fachinformatikerin bzw. IT-Systemelektroniker, it systemelektronikerin vor. Wie immer in der Reihe Informatik, Didaktik kurz gefasst. Der bisherige Rahmenlehrplan aus dem Jahr 1997 war für sowohl die gewerblichen IT-Berufe als auch die kaufmännischen IT-Berufe in diesem neuen Rahmenlehrplan werden jetzt nur die technischen IT-Berufe, Fachinformatiker, Fachinformatikerin und IT-Systemelektroniker, it systemelektronikerin ausdifferenziert. Bei den Fachinformatikern werden vier Fachrichtungen unterschieden. Die erste Fachrichtung ist die Anwendungsentwicklung. Die Anwendungsentwickler haben ihren Schwerpunkt in der Projektierung und natürlich in der Entwicklung von Softwarelösungen. In der Fachrichtung Systemintegration liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf der Systemadministration, also Verwaltung und Planung von vernetzten Systemen. Diese beiden Fachrichtungen waren auch schon in dem alten Rahmenlehrplan mit dabei. Neu hinzugekommen ist die Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in dieser Fachrichtung haben den Schwerpunkt in der Entwicklung von Systemen des maschinellen Lernens und natürlich der Prozessanalyse. Das heißt, neue digitale Geschäftsmodelle dürfen hier unter Berücksichtigung der Informationssicherheit geplant und entwickelt werden. Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker in der Fachrichtung Digitale Vernetzung wiederum haben ihren Schwerpunkt in der Entwicklung, in Betriebnahme und im Support von aller Art digitaler vernetzter Prozesse und Anwendungen und Produkte, auch unter Berücksichtigung der Informationssicherheit, das heißt, hier werden insbesondere auch cyberphysische Systeme konstruiert und die Elemente miteinander in Verbindung gesetzt. Als weiterer Beruf, der aber keine weitere Spezialisierung in Fachrichtungen aufweist, sind die IT-Systemelektronikerinnen und IT-Systemelektroniker aufgeführt. Die haben ihren Schwerpunkt bei der Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von Systemen und insbesondere auch deren Stromversorgung. Aus diesen fünf beruflichen Handlungsfeldern lassen sich auch die relevanten beruflichen Handlungen herauskristallisieren, denn die duale Ausbildung in der beruflichen Bildung folgt dem Grundsatz, dass sich das Lernen immer in vollständigen Handlungen vollzieht. Die darin ausgebildete Handlungskompetenz wiederum gliedert sich auf in die Fachkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz und als weitere Querschnittskompetenzen, sind die Methodenkompetenz, die kommunikative Kompetenz und die Lernkompetenz zu nennen. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, dass der Rahmenplan Mindestanforderungen formuliert und das Ausgangsniveau der Hauptschulabschluss bzw. der ESA der erste allgemeinbildende Schulabschluss ist. Welche Lernfelder sind nun für diese Berufe relevant. Wie schon eingangs gesagt, orientieren sich diese Lernfelder an den beruflichen Handlungsfeldern, die spiralkurrikulumsförmig aufeinander aufbauen und somit also auch eine zeitliche Abfolge darstellen. An den zwölf Lernfeldern kann man übrigens auch gut erkennen, dass die Bezugsdisziplin für die IT-Berufe nicht nur die Informatik ist, sondern auch die Wirtschaft und die Elektrotechnik. Das Lernfeld 1, das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb zu beschreiben startet also auch gleich mit Wirtschaftsinhalten. In Lernfeld 2 wiederum werden Wirtschaft und Informatik verbunden. Die Arbeitsplätze sollen nach Kundenwunsch ausgestattet werden. Das heißt, dafür ist es beispielsweise auch nötig, sich einen Überblick über Hardwarekomponenten zu verschaffen, aber eben auch wirtschaftlich zu kalkulieren und ein Angebot zu erstellen. In Lernfeld 3 geht es um Netzwerktechnik, das heißt, Clients sollen in Netzwerke eingebunden werden und Lernfeld 4, beinhaltet die Informationssicherheit und IT-Sicherheit mit einer Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich. Lernfeld 5, Software zur Verwaltung von Daten anpassen, bietet Anknüpfungspunkte zur Softwareentwicklung, aber auch zur Arbeit mit Datenbanken. In Lernfeld 6, Serviceanfragen bearbeiten, geht es einerseits um den Kundenkontakt, aber auch um die Ausgestaltung von Dienstleistungsverträgen, Service Level Agreements und um Kommunikationsmodelle sowie Deeskalationsstrategien. Die Lernfelder 1 bis 6 müssen übrigens bis zur Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren unterrichtet worden sein und die Lernfelder 1 bis 5 sind auch identisch zu den kaufmännischen IT-Berufen. In Lernfeld 7, cyberphysische Systeme ergänzen, geht es unter anderem darum, Sensoren einzusetzen, auszulesen, aber auch sich mit Protokollen zu beschäftigen. In Lernfeld 8 sollen Daten systemübergreifend bereitgestellt werden. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen die Kompetenz besitzen, Daten aus dezentralen Quellen zusammenzuführen, aufzubereiten und zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. In Lernfeld 9 Netzwerk und Dienste bereitstellen, geht es wieder vertieft in den Bereich der Netzwerktechnik. Die letzten drei Lernfelder 10, 11 und 12 sind Spezialisierungen für die Fachrichtungen. Übrigens auch der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz ist in den Lernfeldern integriert und in den Lernfeldern werden auch die Dimensionen der Nachhaltigkeit und Ökonomie, Energieeffizienz, Ökologie und Soziales, des wirtschaftlichen Denkens und der Teilhabe an der Gesellschaft berücksichtigt. Zum Abschluss schauen wir uns auch einmal die vertiefenden Lernfelder an. Zum Beispiel sind es bei den Anwendungsentwicklern einmal das Lernfeld 10 zu den Benutzerschnittstellen und im Lernfeld 11 sollen Funktionalitäten in Anwendungen realisiert werden, das Lernfeld 12 umfasst die kundenspezifische Anwendungsentwicklung. Dieses Lernfeld 12 ist eigentlich bei allen Fachrichtungen und Spezialisierungen immer eine Art Projektlernfeld, in dem auf Kundenwünsche eingegangen werden soll. Bei den Systemintegratoren sollen einerseits Serverdienste bereitgestellt und Administrationsaufgaben automatisiert werden. In Lernfeld 11b soll der Betrieb und die Sicherheit vernetzter Systeme gewährleistet werden und in 12b kundenspezifische Systemintegration durchgeführt. Spannend sind insbesondere auch die neuen Fachrichtungen. In der Daten- und Prozessanalyse sollen einmal in Lernfeld 10 Werkzeuge des maschinellen Lernens eingesetzt werden und in 11 Prozesse analysiert und gestaltet werden und in Lernfeld 12 kommt dann die kundenspezifische Prozess- und Datenanalyse hinzu. Bei der digitalen Vernetzung sollen in Lernfeld 10 cyberphysische Systeme entwickelt werden in 11D der Betrieb und die Sicherheit vernetzter Systeme gewährleistet werden und 12D sieht ein kundenspezifisches cyberphysisches System vor, das optimiert wird. Bei den IT-Systemelektronikerinnen und Elektronikern soll in Lernfeld 10 die Energieversorgung bereitgestellt und Betriebssicherheit gewährleistet werden. Dann sollen Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleistet werden und in Lernfeld 12 soll die Instandhaltung geplant und durchgeführt werden. Last but not least kann noch ergänzt werden, dass dies den schulischen Teil der dualen Ausbildung betrifft und ein weiterer großer Teil natürlich in der betrieblichen Ausbildung stattfindet.